Alles also gibt Zuspruch. Ja, ja, ja. Zum Ausziehen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Deswegen machen wir den Takt auf der Tür. Da kann dann jeder kommen, ob Handicap oder kein Handicap. Und dann haben wir auch so kleine tandems mal zum Auszuprobieren. Und sehr viele unter neun Jahren inzwischen bei uns. Witzig Sie denn die Radrennbahn regelmäßig? Ja, die kann ja, man schon mal schlagen. <lacht> Ehrlich? Ich habe hab eine Zeit lang ich da gewohnt. Genau, ich habe da eine Zeit lang gewohnt, aber auch relativ selten. Deswegen frage ich so es Ja, das ist seit ein paar Jahren das ist wieder asjaaktiv. Okay. Ja. Haben, unser Vorstand hat sich verjüngt und da zeigt ihm auch wieder Leben an, mehr Leben auf der Bahn. Ja, und ja. Er ja. macht regelmäßig Training, aber auch für die, die, die, ja. um die, die ja. leistungsfähig ja. fahren. Ja, und, und wir haben noch zwei Zusatztrainer ja. für ja. die Kleinen. Ja, ja, und so, ja. Wie gesagt, also immer 17.30 Uhr ja. Dienstag und Donnerstag. Und wir haben auch fünf Wettbewerbe auf der Bahn. Also den Kids ja. Cup, der läuft bei uns, der Internationale Recue der Altencompris. Auch für Elite und ähm, das ja. Crossrennen ja, ist, ja, ja. ist immer das Abschlussrennen der Cross-Saison auf dem Gelände, ne? weil wir ja. haben ja das Glück, jetzt, dass wir jetzt das Jahre Gelände noch ausgehoben und dieses ja, Jahr auch ja. im Straßenrennen in rein. Ich ich <lacht> <lacht> <lacht> ja, es gibt ein paar Vorschriften für, äh, für, ähm, für die deutsche Mannschaft Gainers dabei und darf man wir wieder langsam so bekommen. Schon ein paar die Roma sind oh, Aber <lacht>